Franziskus hat die Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen auf der ganzen Welt verurteilt. Er nannte eine solche Gesetzgebung ungerecht. Homosexualität sei eine Sünde, aber kein Verbrechen. Homosexualität sei eine Sünde, aber kein Verbrechen. Der Pontifex wolle, dass sich die Kirche für die Abschaffung solcher Gesetze einsetzt. Franziskus räumte allerdings auch ein, dass konservative katholische Bischöfe in einigen Teilen der Welt Gesetze unterstützen würden, die Homosexualität kriminalisieren oder diskriminieren. Der Papst rief stattdessen zu Nachsicht und Besonnenheit auf. Ja.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 Und dann hat man plötzlich Menschen, die nur Scheiße denken, aber dafür klug scheißen können.